Hi und willkommen. Mein Name ist Bro Nero LP und ich bin Metal Mario Bros. Da wir begrüßen euch zurück zu Bro Force. Bro Force. Yeah. Beim letzten Mal haben wir Land 7 und acht befreit. Jetzt geht es 9 Jetzt. und 10 an den Kragen. Yeah. Das ist Irakistan. Ja, ich scheiße auf Irakistan. Macht sie zu Amerikanern okay, okay. Was, immer, was immer sie sagen chef boss kommandant kommandeur wo ist unsere bezahlung übrigens äh, ja genau äh, fragt später noch mal nach yeah. äh. nein erkennen nein. Ja, okay, kommen ganz lang ganz auf mich zu was soll ich machen Nein, ich bin gestorben. Oh Gott, was ist das denn hier? Ja. Ah. <lacht> ich bin ausgerutscht. Ich ja, bin ausgerutscht. Das kann pass. Das kann passieren. <lacht> das sind unsere Fans? Proboss! Probos! Probos! von ihnen weggeblasen werden. <lacht> nein, nicht ja, genau. nein, nicht zuerst. Nein, nicht zuerst. Nein, nicht. nicht. Aber, aber, aber Freunde, es ist doch genügend, Bro, was ist für alle da? Oh. <lacht> was ist da gerade passiert? Wollte nicht. Ich krieg mal darüber. Habe ich nicht. mit oh. vorhin die Kreissäge rein. Auf, oh, falsch. Oh. <lacht> Was machst du da? Nein. Ey, gut, wie die auch einfach nicht nachladen. Wie ein echten Actionfilm. <lacht> ja. Oh, was? Wir laufen einfach da rein. Ja, Ich glaube, die sind selbstmordgefährdet. gefährdet. Nein! <lacht> was ist passiert? So, gerade ist zum Leben aber. ist das? Bonk. Time, bro. Joints dependable. Noch neue Kacke. Wie mehr Charakter als ich irgendwie in Erinnerung habe. Ja. Ich meine, das, als du das letzte Mal gespielt hast... Wie nice. ja. Sech, Sechs. Ja, sechs Jahre, ist 2016 Ich bin mal runter. zu dritt, ich habe keine Chance. jetzt nee, oh. zu viert sogar. Ah, ah, da. Und da sterben einige. So, ein Checkpoint wäre jetzt nice. Yeah. Time, bro. Wer ist ich habe keine Ahnung. auch oh, oh, ich kann die zeit verlangsamen kann sich bewegen ja ich kann mich bewegen aber halt auch verlangsamt ich habe schon wieder ein checkpoint crash Hör auf die checkpoints kaputt zu machen wenn runter geschubst nein yeah! ein weiterer Sieg für Amerika. Yeah. Jeder Sieg für Amerika ist ein gutes Amerika. Oh. oh. Nein. <lacht> oh. Das hat auf den Kopf gefallen. Oh Gott. ich war schon wieder erschlagen worden ist er einig spiele es aber ein bisschen einfacher zu zweit so ein ganz kleines bisschen Oh. Mm. Mm. Nein. Nein! Ich springe auch noch genau rein. Rest wieder von dem fast erschlagen ey. Oh, oh. <lacht> es war einfach zu viel spaß ich weiß ich war auch schon an diesem punkt wow. Jetzt werfen die schon mit Gas denk. <lacht> unverschämt. Ja, was glauben die eigentlich, wer sie sind? Was glaubt ihr, wo, wo wir sind bei der Wohlfahrt? Nein! Boah. Schon wieder die Seine! <lacht> oh Gott. Äh. Äh, ja. Nein vielleicht noch weggegangen weil ich das nicht von der ferne angreifen kann Gott, wo bist du kann ich überhaupt fliegen äh also du kannst nicht direkt fliegen du kannst irgendwie nur so ein bisschen gleiten glaube ich ah. Nein. Nice. Mann. <lacht> Flex. Oh <lacht> yeah. Okay. Ah. <lacht> da kam eine Säge aus dem Nichts. Dachte, wo ist das? Nee, das habe ich nicht gewusst. Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Ja. hoch. Ja. wieder Ja. Okay. Ja. ich yeah. oh, Ich bin, ich bin Los, Satan, Satan. Ich gehe mal. Okay. Oh. du bist gar nicht am Hängen, nein. Doch, ich hänge dran. Was? War ich nicht am Hängen? Einer war nicht. Und langsam einmal. Na, no, ich bewege mich, glaube ich, normal schnell. Ich auch wir können uns normal schnell bewegen nur nicht die gegner aber, aber, aber. Ah, aber kugeln sind auch ganz schön schnell leider <lacht> <lacht> mein gott das ganze haus auf den runter das muss doch wehtun Nein. was sie bin ich gestorben oh, du Schüsse. <lacht> Ja, die kann man nicht... Die kann man nicht damit abwerfen. Hätte klappen können. Hätte, hätte Fahrradkette. Huh. Huh. Ah. Erstmal kaputt. Was ist mit mir passiert? War, war ich auch gerade fragen, was ist da passiert bei Jung? Also, ja. Also was? Ja. Blau. Au. <lacht> Au. Au. Uh. Au. Au. Au. Au. bin in <die> segen Au. reingefallen. Au. Au. Au. ausgerutscht, Au. <lacht> Au. <lacht> ah! Kollegen da reingeworfen <lacht> Was? <lacht> was? Wie bin ich gestorben? Der stand einfach nur da so. Hm. Ah! <lacht> Danke. <lacht> Entschuldigung. Ich bin einfach nur so da, stand so, aber was mache ich jetzt? <lacht> Nein! Dieser Eil. Ah. Boah. Ah. Schon wieder gefüllt, so leid. Ich wieder. Ich habe diese Waffen, diese Massenzerstörungswaffen, ich muss sie auch benutzen. säge okay. am liebsten gerne mal am leben bleiben ein paar sekunden das ist doch schon ein ende mann das auf der ende. Oh. <lacht> hab, bock auf die level aber jemand konnte ich hier so Einfach durchgehen. Three, two, one, go. Let's go! Ist das dritte Level oder ist schon das Boss Level? Oh, Darf schon, ja. Oh. Rail Fortress. Yeah, from from everywhere. Everywhere. Okay. Also wir hatten ja im letzten Part Sky Fortress. Jetzt hm. haben wir Rail Fortress. Ich frage mich, ob es da irgendwie Parallelen gibt. Ach was. Oh Mann. <lacht> Säge Wo ist denn der Boss überhaupt? Ah. Da oben, <lacht> ist da oben an der Schiene. Jetzt habe ich sie gesehen. In der Mitte ist, ist so eine, ist so eine Eisenbahnschiene. Oh, okay. Oh man, warum habe ich den? Da ist er. Aber oh Säge. Der wird. Na, da nochmal Säge. <laughs> okay. Oh, nein, noch Säge. Ja. okay, wir müssen erst nach oben. Ja. Da so aus weil der Bosser hat noch gar keine Lebensanzeige bekommen. Ja. Okay, äh, da kommt schon wieder die Säge gleich. Ja, oder da lang genau. Ah, Säge. Hä? Oh. Bisschen. Bruniversal Soldier. Soldier. Noch ein neuer? Ja. Mein Gott, guck mal, wie dick meine Schüsse sind, ey. Alter! Ah. Ah, da kommen Schüsse von hinten. Nein, ich bin tos. Hilfe. Ich doch noch. Huh. Nein, jetzt Nein. Ist, nicht <lacht> Nein. <lacht> ist ja durchgeschlängelt, ey. Uh, oh Gott. Oh, oh Gott. Ey, ich ja. verliere all meine Leben an dieser Stelle. Da links. Oh right, ich right. weiß. Yeah! Brunniversal Soldier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin am Leben, okay. Ja, ich kann ihn nicht treffen. Du, kann, du kannst sie treffen und dann müssen wir auf die andere Seite. Nein. Ich komm erst mal ah. runter. So. Ich sehe mich nicht mehr. Ich denn? Ich sehe mich nicht. Ja, ich mach doch ja kaputt gerade was. da ja. gerne so, ja, ein Gedanke. Nein. nein! Ja, wir oh. müssen alle Waffen vor von der Rail Fortress zerstören. Ja. Könnte ein bisschen schwieriger werden. aber voll ab ey, damit wir ihn nicht erreichen können ja. ich komme Ich glaube, du musst da lenken. Erstmal mich retten. Genau so. genau so. Genau so. Wie du auch. Genau. Ah, nein. Nein. Aber hey, ich habe die Säge ausgeschaltet. Okay. okay ist er kaputt ja, ja. Wenn das ding kaputt machen wird irgendwie voll lange dauert komm das gesicht von meinem charakter <lacht> Warum bin ich da oben? Ja, weil du den Checkpoint aktiviert hast. Und unter dir. Yeah. Wow. <lacht> ja. Checkpoint. Wow. Das ist nicht so gebracht. Wow. Okay. Ja, das war meine Schuld, dass du jetzt gar gestorben bist. Äh, wie soll ich denn den erreichen? Ich habe keine, keine Ahnung. Ich habe keine Fernkampfangriffe mit dem. na ja, super. Das ist viel zu wild. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich den damit treffe Du sie ihn aber halt nur ganz schwach <lacht> wie soll ich ja da hinkommen <lacht> Yeah, Warte, Moment mal. Was? Ah oh, man! Jetzt habe ich den Charakter gewechselt. Ich hatte den Charakter, der der Lenkrakete hatte. Man oh. kann doch eigentlich direkt hier hoch, ne? Oder auch nicht. <lacht> ja, oder, oder so, ist passiert. Nein! Nein! Also bitte noch Nein! Ja oder Hm. Da du. Ja, okay, wir wissen es. Ja, wir wissen, dass du Rail Fortress bist. Hey, und dass du ganz schön nervig bist. Off. But I'm there now Uh Nein. Die Geise! Aber äh, äh. oh, warte mal, der ist eigentlich nicht schlecht. freue mich näher an die Laran. Nein. Oh. Ich hätte noch voll erreichen können mit dem. Ja. Okay, äh... Komm oh mal, du bist... Sie schwarzen Nein! Ich hab doch noch das Ding gesteuert, Mann. Okay. Okay, vorsichtig. Ja, irgendwie kommen wir da nicht hoch. <lacht> oh nein, nicht er! Der ist so schlecht! <lacht> <Danke>. <lacht> oh. Warum explodieren da alles? Wir sind hier in Amerika. Oh Gott. Oh, <lacht> gar nicht darunter. Der hat mir den Rücken geschossen, der, der Bastard. Ja. Hm. ja, wir wissen, dass du Rail Fortress bist. Rück sie ein! Okay. Ich ruf, ich tu von automatisch flecken. Oh Gott. But, also Nein, nein, nein, Na Äh, oben müssen wir. Ja, ja, stimmt. Aber bei mir ist das halt sei vor geglitscht gewesen. Okay. Jetzt nach links. Äh. Äh. Ja. Nein. James Broodog. okay. Oh nein, no, yeah. okay. charakter Okay. Perfekte Zeit, um neuen auszuprobieren. Ja. Yeah. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh. Uh, Weg <laughs> da. No. No. Nein. Nein. Nein. Well. Nein! Nein! <lacht> oh. <lacht> <lacht> <lacht> James <Brodog. lacht> Colonel James Brodock! Colonel James Brodock. Oh, der hat einen Granatwerfer. <lacht> <lacht> ah. Ja. Nein, der hat mich davon da auf einmal erreicht. Ey. Okay. Ja, ich kann das nie erreichen. Ich auch nicht. hat ist ja kaputt. da ist ja schon kaputt. Ja, gut, gehen wir auf die andere Seite. Nein. Komm, <lacht> stirbt nicht mal. Oh. warum schaffen wir. mal nur ein paar vernünftige Charaktere. So, warte, ich habe die Ja. freue also mich näher an ihn heran. Ja. So. Und ich schieße dann jetzt einfach von hier unten ab. Da, so. oh, ja, wer du. Nein, meine Raketen okay, sind mit denen seine kollidiert. Oh, in der Mitte sind auch noch welche. Der dings gemacht? Der ah. 5 oh. oh. Five gedrückt. Ah, shit. Ich hab's, ich, ich hab's oh Ich oh, Geheim, Geheim Einsatz, das Geheim Einsatz machen. Ja, aber in der nächsten Folge. Jams Woods. Ich Woods. Es wird jetzt schwierig, schon ein bisschen schwieriger. Ja. Gut. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Okay. Also bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao, ciao!